Beim Branding Marketing geht es um den Markenaufbau. Dies spielt eine besonders wichtige Rolle in der Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen. Was das genau bedeutet und wie es dein Unternehmen weiterbringt, erfährst du in diesem Video. Das Wichtigste kurz zusammengefasst. Der Begriff Branding Marketing bezeichnet eine unternehmensstrategische Maßnahme. Eine Maßnahme, um erfolgreich eine Brand, also eine Marke, durch gezielte Werbung zu etablieren. Das Ziel von Branding Marketing ist es, bestimmte Inhalte, Botschaften oder Assoziationen mit der eigenen Marke zu verknüpfen. Außerdem ist es wichtig, sich in den Köpfen der eigenen Zielgruppe festzusetzen. Wenn ein Kunde nach bestimmten Dienstleistungen oder Produkten sucht, sollte er an deine Firma denken. Dazu brauchst du eine Unternehmensidentität und Reputation. Die Konsumenten deiner Produkte haben bereits wichtiges Vertrauen aufgebaut. Kurz, dein Name, Design oder Logo sind für die Konsumenten bekannt. Diese Entwicklung sollte das Ziel deiner Marke sein. Branding Marketing schafft Vertrauen. Kunden interagieren viel lieber mit deinem Brand, wenn sie Vertrauen spüren. Du solltest deine Marke deshalb auf professionelle Art und Weise präsentieren. Am besten positioniere dich als Experte deiner Branche. Mit diesem Aufbau oder Service stärkst du deine Kundenbeziehung und erzeugst eine positive Markenloyalität. Dadurch kaufen immer mehr Menschen aus Überzeugung deine Produkte. Außerdem erhöht Branding Marketing den Wiedererkennungswert. Wenn potenzielle Kunden zum Beispiel dein Logo sehen, sollten sie genau das denken und fühlen, für das deine Marke steht. Schau dir doch einmal die Werbung von verschiedenen Marken an. Auch du hast bestimmt ein gewisses Gefühl gegenüber dieser Unternehmen. Wichtig ist, überlege dir genau die Eigenschaften deines Unternehmens und transportiere sie über dein Logo, Namen oder Design an deine Konsumenten. Aber Branding-Marketing lohnt sich auch für kleine Unternehmen. Viele kleinere Unternehmer nehmen fälschlicherweise an, dass professionelle Markenbildung nur etwas für große Firmen und Konzerne ist. Ein Irrtum. In der Zeit der Digitalisierung und Social Media gibt es unzählige Möglichkeiten, sich mit Branding Marketing effizient und kostengünstig von der Konkurrenz abzusetzen. Und dies ist empfehlenswert für jedes Unternehmen, ob klein oder groß. Jedes Unternehmen kann sich einen hohen Wert bzw. ein hohes Image schaffen, egal wie groß es aufgebaut ist. Es kommt hierbei auf deine Idee oder dein Produkt an und es richtig zu vermarkten. Jede Firma benötigt eine Brand, denn Branding bedeutet auch Reputation. Dieses sollte dir auch als kleines Unternehmen wichtig sein. Dazu gehören dein Unternehmensname, dein Logo und alle Werbemaßnahmen. Aber auch die Art und Weise, wie du Kundenanfragen beantwortest, ist Teil deiner Marke. Mit Branding Marketing kannst du deine Reputation gezielt steuern und die Kontrolle übernehmen. Du kannst also bestimmen, was an deinem Unternehmen besonders ist und welches Image du verkörpern möchtest. Wir hoffen, dass wir dir mit diesem Video das Thema Branding Marketing näher bringen konnten. Für mehr Informationen und Tipps können wir dir den passenden Beitrag auf unserer Webseite empfehlen. Außerdem hast du zurzeit die Möglichkeit, dich für eine kostenlose Sichtbarkeitsanalyse anzumelden. Hier bekommst du einen Einblick in die Suchmaschinenoptimierung und wir schauen zusammen, was an deiner Webseite noch optimiert werden kann. Den Link zur unverbindlichen Registrierung findest du hier oder direkt in der Videobeschreibung. Viel Erfolg bei der Optimierung wünscht dir das Supportteam von kundenwachstum.de. Besuche uns auf www.kundenwachstum.de.